Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Fisch Simulator. Das neue Spiel von Barrow, dem Macher von B-Sim, ist draußen und da gehen wir jetzt erstmal rein. Übrigens, Roblox Felix ist auch dabei. Ich bin auch dabei. Ja, und jetzt gehen wir rüber zu dem anderen Spiel. Wusch. Okay. Oh, ich hoffe, der Server, auf dem ich bin, ist nicht voll. Ich hoffe auch. Okay, choose your first fish. Ich mache einmal Musik aus, weil ich nicht weiß, ob die Copyright-free ist. Und ich choose den blauen Fisch. Nee, ich choose den gelben Fisch, weil Conny ist ja gelb. Wusch. Alter, die Animation fand ich jetzt schon cool. Okay, Boss, ja. hi, du bist hinter mir. Ist cool, ja. Aber wie mache ich die Musik aus? <lacht> das, das ist eine Frage. Frage. Wir, wir müssen das herausfinden. Also ich wir haben unten es. Fisch, wir haben links irgendwas. Item kaufen, Teleport. Aber wo sind die Settings? Das Wichtigste ich fehlt mir. Das ist ein Pet Simulator X Inventar, bloß noch viel größer. Oh yeah, Musik aus. So, jetzt können wir auch wieder den Sound anmachen. Yeah. Wo bist du, mein Fisch? Ich, ich bin hier. was mir gerade auffällt... Anders als in anderen Spielen von Barrow, fängt sich meine Maus nicht automatisch ein. Aber die Kamera ist halt sehr langsam, deswegen muss ich die Kameraempfindlichkeit höher stellen. Kann man die extra einstellen in dem Spiel? Weil ich will die nicht in Roblox einstellen. Ich will muss die leider in Roblox einstellen, das ist Blöde. Oh, oh man. Aber in den meisten Roblox-Spielen ist es so, dass die standardmäßig sehr niedrig sein muss. Okay, wir gehen jetzt hier hin und bauen uns Münzen ab, die aus irgendeinem Grund in Blasen schweben. Ich helfe dir mal, blub, weil ich blub, bin ein guter blub, blub, blub, Mensch. Ich muss mal den Sound blub, blub, blub. leiser machen, also... Schade, dass der Sound trotzdem ziemlich laut ist. Oh mein Gott, guck äh, dir das an. Du kannst Bam. die Effekte ja. auch äh, dediziert nochmal leiser machen. Ja, stimmt. Stimmt, du bist so schlau. Ja. Kann alles leiser machen. Das ist so gut gerüst. Ich gelöst. akzeptiere keine Trades. Und ja, ich bin im Dark Mode. Standardmäßig im Dark Mode. Es gibt einen Dark... Ja, okay. du bist standardmäßig Lord, im Dark Mode. Ich sehe, es gibt einen Dark und einen White Mode. <lacht> So gut. Leute, Dark Mode ist der Default, das gefällt mir. Wie viele Coins habe ich jetzt eigentlich? 600, was kann ich damit machen? Du hast schon 600 Coins? Ja. Ich habe 70. Oh, ich, ich habe 500. Vergiss nichts. Wie viele diesen Blasen hast du? Ich habe 800 Blasen. Okay, dann haben wir gleich viel. Dann sind wir wahrscheinlich mit so viel einfach gestartet. Warte mal, man verkauft gar nicht. Das ist gar nicht wie ein Beast Simster, ist man verkauft. Man hat direkt das Geld. Nein. Man hat einfach... Oh, ich habe eine Trade Request. Oh mein Gott, dann oh, gehe oh, ich jetzt auch Eier kaufen. Oh, ich ich kaufe mir jetzt ein Coral Egg. Mach das. Das ist das Billigere, oder? Und beim beim Eierkaufen schaltet man Auto ein. Meinst ja. du, ist es für die Eier dann auch wieder unabhängig voneinander? Ich würde es gut finden, wenn das ich so wäre. Würde ich eigentlich auch. Andererseits, wenn man dann zu einem neuen Eck geht und ja, ich weiß nicht. Ich glaube doch, ich würde es gut finden. Ich würde es gut finden. Doch, doch, doch, doch, doch. Gut, Aber ich rüste mein jetzt meinen, meinen stärkeren Fisch aus und jetzt habe ich schon wieder einen Blauen. Das war's ich mit auch. gelber Fisch. Ja, das war's. Aber ich bin so viel stärker. Schaut euch an. Bam, bam. Bam! Bam! Okay, Conny. Das geht mir vor, wenn ich irgendwelche schwebenden Kisten abbaue. <lacht> okay, Conny. Ich will jetzt erstmal ein Level aufsteigen. Ich bin gerade Gappi schon zu 75%. Oh, stimmt. Ja, leveln. Ja, dann ich müssen wir eigentlich... Leveln. Warte, wenn ich einen kleinen Coin abbaue, kriege ich so 1% dazu. Wenn ich diese Kiste abbaue, wie baue ich sie da ab? Da kommt so viel, viel mehr. Okay, und diese Kiste bringt mir jetzt... wie ein paar Prozent mehr. Okay. Ich baue mal das Ding hier ab. Ja, Mann. Oh, noch 10% und ich bin das Nächste, was auch immer Gappi überhaupt heißt. Nach Guppy kommt, ähm, Ringling. Nein, Minnow. Oh. Nach Gappi kommt Minnow. Okay, hier gibt's Hüte. Wie viel kostet ein Hut? Oh. 15.000 Bubbles. Wie so viel Geld hab ich nicht? Woher? Woher also Ich das hab schon 1.000 Bubbles. Ja, du bekommst aus diesen Muscheln, bekommst du Bubbles, aus den Kisten bekommst du Coins. Ah. Hm. Ich, ich will aber oh. auch aus den Kisten hm. Bubbles bekommen. Die nee, Kisten sind ja auch in Bubbles drin. Ne, darfst du nicht. Oh, na Ist gut. verboten. Bin nicht. So, wie viel kostet jetzt das nächste Eye? 4500 ist sehr, sehr teuer. Also ist ein Shiny Egg. Aber ich will ein Shiny Egg. Dann muss ich wohl sparen. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ob mir dieses Kameramodul gefällt. Was genau meinst du? Ich mag die Steuerung. Aber, ja. keine Ahnung, die Kamera rauszoomen und reinzoomen ist so langsam und... Ja, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich habe noch nicht einmal versucht, draußen rein zu zoomen. Ich habe einmal versucht... Hi, F Boss! Ich habe einmal oh. versucht, raus zu zoomen, um dich zu finden. Ich habe dich gefunden. Hallo. Was will ist diese bubble da hinten? Ich will zu dir hin. Was ist dir hin. Hier. Ob zur Bubble-Maschine. Ob zur Bubble-Maschine! Ah, Shiny Upgrade. Oh, okay, Mega. okay. Shiny World 1. Ich kann Shiny World Bubble. Ah, oh, ja. Ey, aber oh, okay. einer bringt 33, das bedeutet man muss nicht so unendlich viele Farmen wie in Pet-Simulatoren oder anderen Simulatoren. Ja, das ist, das, das ist gut. Das mag ich. Aber die wahrscheinlich, ich Stufen weiß nicht, wie hier. hoch die Wahrscheinlichkeit ist, wie schnell man halt solche Skins dann farmt. Oh, die, die Kiste hier dauert lange abzubauen. Also den Skin, den ich gerade gezogen habe, hatte 20%. 28%. Und der niedrigste hier hat 3% in dem Ei. Deswegen wird es schon nicht so lange dauern. Okay. Wenn schon, dann bin ich traurig. Der Fuchs ist immer traurig. Mhm. Fuchs, wein mal für die Kamera. <lacht> <lacht> ich will so eine schnelle Farm Ja, wo sind die schneller Farm-Game-Pässe? Bestimmt hier unten. Ja. Und dann auf Shop, auf Store. Limited Time Offer, oh mein Gott. 2000 oh, für ein Obsidian-Fisch. Das ist so, das ist so einer hier ja. aus Findet Nemo, dieser Gruselige. Ich habe nie Findet Nemo gesehen. Du hast nie Findet Nemo gesehen? <lacht> Leute schreibt in die Kommentare, ob ihr nie Findet Nemo gesehen habt. Hier sind schon so viele Gamepässe drin. Auto hedge ich Chant Eggs, zweimal Incubator Slots, Lucky brauche ich natürlich. Fish Storage, Mega Fish Storage, Egg Extra Speed. Teleport, Triple X. Also das Spiel dachte sich nicht, Jo, wir fügen die ganzen Sachen erstmal mit Updates hinzu. Hier ist direkt <lacht> alles draußen. Hier ist alles drin. Damit du auch erstmal fett grinden kannst. Ich meine, da ist auch, auch was dran. Ich meine, ein Pet-Simulator Pet kam raus. Eine Woche später hatten es alle durchgespielt. Und so ist das ja immer. Pet-Simulator zwingt sich eine ja eine wöchentlich Woche Updates später. zu machen, damit die Leute am Ball bleiben. Ich weiß nicht, wie hart der Grind hier bei dem Spiel jetzt sein wird. Also wenn ich mich am B-Simulator erinnere, du hast schon sehr, sehr lange gegrindet. Mhm. Also wirklich lange. Es ich gab auch ziemlich viele Rebirths. Ja, ich habe mehrere zehnfache Stunden darin. Verschwendet und war immer noch nicht am Ende. Ich war <lacht> kurz davor. Du warst so kurz davor. Und dann kommt raus, dass das alles gerade mal Level 1 war. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann habe ich erstmal den ersten Rebirth gehittet. Ah, ich muss unbedingt ich der Gruppe join für Daily Rewards. Ein Augenblick. So, ich will aber jetzt ich aber will... meine Group Rewards haben. Was ich gut finde an Barrows spielen, sie funktionieren einfach. Barrow ist ein richtig, richtig, also der ist ein mega guter Spielentwickler. Der achtet halt auch auf alles. Ganz viele Roblox-Developer, die versuchen halt nur irgendwie das Spiel fertig zu kriegen und testen es nicht richtig. Und bei dem Spiel bin ich mir ziemlich sicher, dass alles funktionieren wird. Ich will immer noch sein Bunny spiel das war so gut. Diese ja, das Bunny ich Spiel. Spannend. Ich will unbedingt, dass Bunny rauskommt. Aber weil er hat jetzt wahrscheinlich seinen Fokus auf Simulatoren gesetzt, weil Simulatoren in Roblox gut ankommen. Aber ey, wenn Bunny rauskommt, ich wäre so gehypt. Ich auch. Lass mal dein eigenes Bunny machen. Barrow ist ein sehr guter äh, Game-Developer und er hat sehr viele Projekte schon angefangen und in der Alpha gepackt, dass man sich die so angucken kann. Und Bunny ist eins seiner Projekte. Das ist so ein 3D-Plattformer, ähnlich wie Mario Odyssey, nur dass man halt einen Hasen spielt. Und die Steuerung ist richtig cool. Und man also. hat keine Kappe, aber das ist ein anderes Ding. <lacht> und man hat Eben keine Fall Kappe. Ich mir jetzt ein Shiny Egg. Und das ist ein Bart. Warum hat das Shiny Egg ein Bart? Egal. Mir egal, ich öffne jetzt dieses Eck. und. Ich habe ein Dull. Ich habe ein Cream. Ich habe alles, was ich jetzt gefarmt habe, für diesen Skin ausgegeben, der 24 genau. Stärke hat. Ich habe wieder 34 Coins. Ich habe 37. <lacht> okay. Ich bin weiter vorn. Ach, stimmt. Redeem Code. Es gab einen Code. Ich glaube, New Game oder so. Oh, ich ja. ich gucke einmal noch kurz auf Twitter. Dann kann ich sicher gehen. Release. Es ist Release. Release. Ja, 1500 Coins. Gebt den Code Release ein. Drückt hier rauf. Und 1500 Coins. Ich meine, ja, anständig. Also ich will glaub, mich ja. verifizieren. Ja. Muss ich Barrow folgen? Muss ich beiden folgen? Ich folge beiden. Ich folge beiden. Y, t Ich brauche das gar nicht machen. Ich drück einfach, please Raid. Ja Mann! Ich habe fünf Coinboosts und fünf Damage Boosts bekommen. Okay, wo sind die Boosts? Ich will das auch. Ja, ich, ich folge denen schon. Ja. Ich muss den folgen. Du gibst einfach oh ConnyYT ein. Es sei denn, die sind wirklich so mies ja. und ähm, speichern das ab. Also nicht so wie Pet Simulator. Ich hau jetzt einen Coin Boost rein und einen Damage Boost. Und jetzt wird geformt. Bam! ConnyYT funktioniert. Perfekt. <lacht> Leute, wenn ihr unbedingt diesen diese Booster haben wollt, dann gebt einfach ConnyYT ein. Macht das über meinen Rev-Link. Macht Mach das über meinen Rev-Link. Ey, das wäre cool, <lacht> wenn ich irgendwie was dafür kommen, bekommen würde, aber ja. Ja, Pro, äh, Pro Typen, der sich einloggt über deinen Boost, keine Ahnung, einfach einen Booster dazu. Ich fahre mir zu schnell. Namen. Das Einzige, ich was mich nicht. nervt, sind die anderen Leute. Geht weg! Ich will euch nicht. Ich habe Reward completed. Was, was, auch immer mir das ich hab bringt. Ich habe auch irgendwie Creamy oder so completed. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Es bringt uns bestimmt sehr viel. Was ist Reputation? Es gibt eine Snail Society und eine Octopus Oligarchy. Oh, was ich will noch? in die Oli Octopus Oligarchie. Ich auch. Wir, wir sind ist die Octopus Oligarchen. Was? Das ist voll cool, glaube ich. <lacht> <lacht> glaube ich. Glaub ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich denke, das ist voll cool. <lacht> ich denke auch, das ist voll cool. Was gibt's noch so? Oh mein Gott. VIP Easy Upgrade, Treasure Hunter. Ich will Treasure Hunter. Okay, was gibt's oh noch? Es gibt Trading, es gibt Fisch, es gibt Heads, es gibt Reputation. Ich will Octopus oligarchie Genau. Wir wollen alle in die Octopus oligarchie Ja. Augenblick, wollen wir wirklich in eine Oligarchie? Ja, das wollen wir. wir. Wir werden die größten Oligarchen. Mhm. Was auch immer das mir sagen will. Wir werden das. Und keiner kann uns daran hindern. Ein neuer Simulator. Ja, und ich hoffe, er wird groß. Ich bin mir sicher, dass er auf jeden Fall erstmal einen guten Hype haben wird. Aber ich hoffe, er ist halt so gut gebalanced, dass es über längeren Zeitraum auch Spaß machen kann. Darauf hoffe ich, ich. einfach. Ich hoffe, er auch. Ich meine, hier wurden alle Features reingehauen, die in Pet-Simulator sind. Ich habe noch keine Pet-Collection gesehen. Obwohl, stimmt. <lacht> wo ist die, die, die fisch collection Fisch Collection und Octopus Collection. Und, und wo sind, Schnee wo sind Fischbanken? Na gut, das sind Sachen, die noch rauskommen könnten. Es hat noch Zeit. Wir, ja. wir brauchen auch nicht alles direkt. Ich habe den Trade in geschickt. Okay. Hier in dem Cream. Äh, danke, nimm du Azur. Danke, Bro. Ich akzeptiere. Machen wir so. Trade successful. Ohne Wartezeit einfach successful. Oh mein Gott, das, das, das ist ging so schnell. An. Die Scammer freuen sich. <lacht> Hier gibt es noch ein Ding. Was ist das? Ein Platinum-Upgrade? Oh Gott. In der zweiten Welt gibt es direkt ein Platinum-Upgrade. Oh, stimmt. Ich muss ja in die zweite Welt. Äh, ja. In der Mitte, im Hub, oder? Äh, nee, das ist Atlantis-Tor. Das ist wo auch immer irgendwo am Rand. Am Rand, auf zum Rand. Oh, die Kamera, die schwenkt so mit, wenn man sich dreht. Das gefällt mir. Gibt es wieder so ein First-Person-Ding mit V? Ich glaube nicht. Nee, ich sehe nichts. Du kannst reinzoomen. In first Ui. Person. Oh, oh, ja. Yeah. yeah. Hey. Das ist eine schöne Kamera. Oh, yeah. Weil wenn die Kamera drin. sich so mitdreht... Ich will dieses Kameramodul klauen. Ich will <lacht> das auch haben. Frag ihn. gibt gibt's das nicht? So, wir gehen nach Atlantis für 8000 Coins. Puh. Oh, ich, ich liebe diesen Übergang. Aber oh, ich weiß echt nicht, ob mir diese, diese Hubs gefallen. Das sind Viecher, in die man eigentlich nicht rein möchte. Was es hier nicht gibt, was es in b gab, waren diese Quests, die random irgendwo waren. Ja, das, das fand ich auch immer voll cool in B-SIM. Es war, ein, es war cool, es war aber irgendwo auch stressig, weil ich mich immer so genötigt gefühlt habe, die Quests jetzt alle schnell zu erledigen. Und wenn ich dann was ausfallen lassen habe, dachte ich, boah, ich habe nicht alles perfekt gemacht. Aber ja, ich vermisse es ein bisschen. Ich weiß, was du meinst, aber ab irgendeinem Punkt war es in Beesim so, dass du die Quests brauchtest. Ohne die Quests hast du gar keine Coins mehr gemacht, gefühlt. Deswegen hoffe ich einfach nur so, dass es in diesem Spiel nicht so ist, dass du einfach gar keine Coins mehr machst ab irgendwie der vierten Welt oder so. Ja, es gibt Rewards, aber ah, die Rewards bringen scheinbar Bubbles. Es gibt verschiedene Rewards. Chess Breaker. Das sind einfach ganz normale Achievements, ja. wie es auch im Pet Simulator X gibt. Genau. Ich brauche ziemlich lange zum Farmen. Ich glaube, äh, ja, die Eier werden der, wahrscheinlich auch sehr teuer sein. Nein, 4.800 das erste. Das oh. kann ich mir, glaube ich, gleich gönnen. Das kann ich mir schon ja, gönnen. Aber genau. ich baue diese Kiste gerade noch ab. Ich liebe es, wie, wie so die GUI-Ideen äh, von Pet Simulator jetzt überall standard sind. Aber man muss presten lassen. Die grundsätzliche ja, Struktur vom GUI, die ist gut. Ja. Okay, ich habe ein Ei. Und was bekomme ich? Ich habe ein Tan. Schon wieder kommen. Ich will mal was Besseres wie kommen bekommen. Naja, kommen ist, so ist halt kommen. Es ist, wenn du ganz kommen Eier ja, öffnest, ist, dann ah, ist es auch kommen, dass du kommen siehst, nicht wahr? Das ist aber stark. Der hat 103. 103? Ja. Ah, ich will die Kiste schnell abbauen. <lacht> Mach schneller. Schneller. Wie viel kriege ich für die Kiste? Das wird sich sowas von nicht lohnen. Doch, safe, safe, safe. Ich habe aus einer Grad 4.000, 5.000 bekommen. Aus so einer 8000er-Kiste oder wie viel die hat. Also schon sehr, sehr viel. Ja, aber um ehrlich zu sein. Ich finde es cool. eigentlich gut, dass dieses Spiel kein 1 zu 1 B-Sim-Klon ist. Ich auch. Aber ich mochte B-Sim. Ich habe einen Kobalt. Der ist auch kommen, Mann. Muss es sein. Es gab Lucky äh, Eggs. Super Lucky Eggs. Ist sogar noch schlechter. Boost Bundle, okay. Pearls kann man sich kaufen. Sind halt so wie Diamonds. Das sind keine genau. Blasen, das sind Pearls. Das sind Pearls? Ach, das sind Blasen für mich. Ich weiß nicht, was du hast. Das sind Blasen. Das sind Pearls. Nee. Wie kommt oh. auf so ein Schluss? Erzähl nicht so einen Schwachsinn. Ich bin aber der erste in Kraken's Liar. Kraken's Liar. Wie viel kostet das? Keine Ahnung. Hm. Ich wollte dich gerade nur irgendwie panisch machen. Nee. Das, das wird safe. Felix so ist panisch. Warum tanzen die Eier so? Die machen mir Angst. Hey, die, die, die auf, bewegen sich. Was mit dir macht mir Angst. Ich finde es cool, dass ja! das eine Ei. Ich habe eine Bumblebee, weil ich habe eine Bumblebee freigeschaltet. Warte, was? Ich will auch eine Bumblebee. Ist das der Bumblebee? Achso, Ach das ist ein Fisch, der aussieht wie eine Bumblebee. Sieht ah, cool okay. aus. Jedenfalls, ich finde es cool, dass das eine Ei hat ein so ein Kraken Ding und das goldene Ei hat zwei davon. Weißt du, das ist nicht hm. so wie in Pet Simulator X, wo einfach jedes Ei in normal und gold komplett gleich aussieht, sondern hier sehen sie unterschiedlich aus. Ja. das mag ich. Gibt es für jede Region einen eigenen Group Reward? Ja, yeah. 250.000 kostet die nächste Region. Oh Gott. Wie viel? 250.000. 250, ich habe 28. Okay. Ich habe auch knapp 30. Das wird toll. Oh, ich habe jetzt 32.000. Ey, das Farben geht jetzt so schnell mit der Bumblebee. Wie viel wie Schaden hat die? Äh, die er hat 150 Schaden, die Bumblebee. Oh Mann. Meine hat nur 103. Meine, meine Tonne. Meine ist auch äh, meine rare. Ist sie rare? Meine ist auch rare. Meine ist common. Mann. Aha, Aber ich hole mir gleich eine Shiny. Und die ist besser als deine. Puh, hey, ich öffne jetzt noch ein Egg alt. und ziehe dann das seltenste, was man ziehen kann. Ich meine, 7% Chance ist ja eigentlich machbar. Weißt ich du, ich öffne drei alt. Eggs auf oh. einmal. Oh, dafür brauche ich den Egg Game Pass. Okay, ich kaufe ein Eck auf einmal. Sunflower braucht doch keine Sau. Weiter geht's. Und? Noch eine Sunflower braucht doch keine Sau. Weiter geht's. Und... <lacht> Ten! Braucht niemand. Weiter geht's. Und... Kommen, Augenblick, warte mal, die Bumblebee ist das seltenste, was man ziehen kann, sehe ich gerade. Alle die ist, <lacht> Die ist die mit den 2%. Ich dachte gerade, <lacht> ich habe einfach beim ersten Mal die Bumblebee gezogen. Oh mein Gott, das fällt mir jetzt erst auf. Ich dachte, das, oh. Ich gehe jetzt einmal äh, Shiny machen, auch wenn es wahrscheinlich Verschwendung ist. Platinum World? Du musst erstmal Shiny machen und dann kannst du Platinum machen. Ah, dann rein in den Schlund. Pfff. <lacht> Das sah nicht äh, gesund aus. Wir gehen zum Coral Reef. Was sind das für abgespacede Portale? Schau dir das mal an. Okay, ich komme. Ich was ist das? Und dann ist auch noch so ein... Ist das... Ja, da ist so ein 3D-Effekt drin, oder? Hä? Lol. Okay. Hey, die sehen ähnlich aus wie zum Biesem. Aber das sieht voll cool aus. Hm. Das Einzige, was mir nicht gefällt... Also die, die sind halt wegen Performance so eingestellt, dass die aus sind, wenn sie nicht gerendert werden. Aber man sieht sie ja. noch leicht, wenn man wegguckt. Ich, ich, ich merke, ja. Naja. Okay, VIP-Rewards können wir nicht machen. Claim Rank-Reward. Ich will meinen Rank-Reward haben. Ich auch. Ich habe einen Super-Lucky-Boost und einen Damage-Boost. Ich habe... Komm, gönn. Super-Lucky-Boost. Lucky-Boost. Und reingeht. Shiny-Upgrade. Shiny-World. Yeah. 50-prozentige Chance. Ah, nee, man braucht vier. Man braucht auf jeden Fall vier. Okay, hier ist es dann wieder so, dass es fixe Zahlen gibt, die man braucht. Kein Hier Gambling mehr mit Pets. Waren es davor nicht drei? Hängt, glaube ich, vom Pet ab. Das kann sehr gut sein. Okay. Ja ich sag auch, auch mal, Pet ein ist ein Fische. Hängt und vom Fisch Lucky. ab, natürlich. Vom Fisch. Stimmt, oh mein Stimmt, Gott, Stimmt. ich habe den besten Skin in Fortnite gezogen. Ich ziehe jetzt den besten Skin in Fortnite. Ich habe ein Shiny-Eck aufgemacht. Und ich habe... Ist das dein Ernst? Ich habe gerade zwei Lucky Boosts reingepackt. Und bekomme trotzdem noch einen Kobalt. Ha. Warum? Warum? Was will dieses Spiel? Lass mich doch einmal in Ruhe. Ich bin jetzt Carp. Ich bin ein Karpfen. Ich will einfach ein gutes Pet, please. Tja, ich habe schon ein gutes Pet. Dementsprechend kann ich mein Video auch beenden. <lacht> und würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr. Oh, bis dann und ciao! Das, was der Mann sagt.